Hallo meine Pokéfreunde und zu einer neuen Folge von Pflanzen gegen Zombies. Ja, ich habe in der letzten Folge gesagt, dass ich jetzt nicht wusste, wie man den hier bekommt. Das hier ist, ich kann es jetzt nicht letzte einfach sagen, das hier ist ein Zombie-Dieti. Äh, und der ist der seltenste zombie im Spiel und der kommt random irgendwann in, soweit ich weiß, 4, 10. Also das Finale-Level von 4. Bereich, wo wir schon waren. Üh, könnte ich die ganze Zeit reset, resetten, reset neu anfangen und dann irgendwann vielleicht habe ich Glück und dann kommt er. Aber als ich das dann gesehen habe, dachte ich mir so: Nee, lassen wir's. Vielleicht mache ich dann doch nicht 100%. Lassen wir den aus und dann lassen wir die Chiefments aus. Mache ich die nicht alle, weil das ist schon echt krass. Das ist schon echt krank, finde ich. Also keine Ahnung, wie man auf sowas kommt. Und das, das nervt mich auch, ehrlich gesagt. Aber alle anderen Modi machen wir natürlich. Ich versuche mein bestes sie zu schaffen. Nur so ein kleines Update hier am Rande. So. Aber man natürlich weiter. was so? Du? bam, So, das hat doch letztes Mal gut geklappt, so. Das Katap Katapult-Zombie. Was macht der denn? Ich glaube, wir nehmen die Kirschbomben. Und Knoblauch. Passt das so? Ich muss kurz gucken. Moment, irgendwas vergessen. Kein Schutz. Gut, nee, das können wir so nicht machen. Dann wisst ihr was? Lassen wir für dieses, für dieses Mal die Kakaobohne in Ruhe. Habt ihr ja letztes Mal gesehen, letzte Folge, wie funktioniert. Dann machen wir das. Sünde. Wow, und dann... Ich weiß nicht mehr, was ich jetzt noch rein wo oh, ich könnte. Hm. ja ich könnte das so versuchen, oder? Äh. ja machen wir's mal einfach. Komm, lass einfach machen. Kein langes wenn Warte mal. Wir Hier sind bei 5, 6. Okay. Wir sind im sechsten, äh, sechsten äh, Abschnitt. Ja, genau. So war das. sechs Abschnitt. In dieser Folge wahrscheinlich das Spiel nicht durchspielen, das kann ich euch sagen, aber vielleicht in der nächsten Folge, wird es ja eher am Thumbnail sehen, wenn da irgendwie, weiß ich nicht, irgendein krasser Zombie oder so zu sehen ist, weiß ich nicht. Ich ich mir noch einfallen lassen, was ich da, da reinpacke ins Thumbnail. Komm, schießt euch nicht. Herzlichen, okay. Die Butter. Und schmeißt die Butter. Komm, schmeiß die Buddha. Ja, jetzt switcht er so schnell Weapons und dann kommt die Buddha. Da oben kommt einer, da geht auch die Buddha ab. Mit der Mutter, kommt die Buddha. Okay, sorry. So. Also ja nur so, dass ich vielleicht den Yeti-Zombie und die ganzen Achievements nicht mache. Okay, bei Achievements kann man es vielleicht verstehen, ja. Und bei jedem Zombie, ich weiß nicht, da gibt bestimmt Leute, die sagen so, Alter, ist das dein Ernst? Ich dachte, du machst 100%. Jede Zombie gilt für mich 100%. Mal gucken, vielleicht mache ich irgendwann mal. Okay, vielleicht mach ich es auch irgendwann. Aber jetzt ist er auf jeden Fall nicht. Weil das ist echt krank. Als ob ich jetzt wieder alles durchspiele bis hierhin. Okay, nicht mal bis hierhin, aber ne? Ihr wisst, was ich meine. Hätte ich das früher gewusst, wäre es nicht besser gewesen. Zum einen zum anderen aber nicht aber naja kann man jetzt auch nicht ändern ist aber auch nicht schlimm finde ich da ja, yeah, yeah, yeah, yeah. ja, komm versuch doch komm brains. brains du kriegst aber keine brains versuchst du kriegst keine brains Da unten kommt man. Da. Okay, der ist tot. Er wird auf jeden Fall jetzt im Moment sterben. Ja, dann packen wir mal. Zack, hier noch one hin. Zwei Wellen diesmal. Hier gibt es immer entweder zwei Wellen, äh, meistens zwei Wellen. Manchmal, wenn wir gefälscht haben, sogar drei Wellen. Das ist ja interessant, wenn ich das so anmerken darf. Stimmt, Knoblauch machen wir wahrscheinlich so, dass ich die einfach hier irgendwo hinlege dann am Ende. Aber jetzt will ich erstmal alles aufbauen, okay? Okay, gut. Also hier noch ein Knoblauch, also noch ein cola -Pult. Und hier machen wir dann die Duplinator. Und hier machen wir dann das andere. Hier noch ein paar Walnuts. Okay, so. Nee, nee, nee, mein Freundchen, ja. du kriegst keine Brains hier. Ne, nicht mir, bei mir gibt es keine Brains. Also schon, aber. Ich habe noch nie gesehen, wie die eigentlich die Dev-Animation. also doch habe ich wahrscheinlich, doch muss ich eigentlich schon gesehen haben, aber ich kann mich gerade nicht erinnern, wie die Dev-Animation eigentlich aussehen soll, wenn da hier so rankommt, hä? Ich stelle mir das gerade oh irgendwie vor und irgendwie macht es in meinem Kopf keinen Sinn. Hört sich komisch an, ich weiß. Aber ja. Okay, aber nicht platzieren, noch nicht. So, jetzt kann ich ihn platzieren. Bam. Und er sollte eigentlich auch von auf dem Platz noch alles sehen können. Sollte, ja. Der sollte es sehen können. Woo, woo, woo, woo, woo. Ey, jetzt kommt! Ah, der ist wieder der Anführer, hat schon wieder keine Chance. Er stirbt mal wieder. Tut mir leid. Aber du warst ja auch gegen uns. Wenn du nicht gegen uns bist, ja, dann können wir noch mal darüber reden, ne? Vielleicht ladest du mich auf den um, Lass den Kaffee ein. Oh nein. Äh. Als Maul? Danke. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. What the heck. ist in my Minecraft server. I promise du Komm, bis du doch, du mir jetzt sofort... So, hier gibt es Probleme. Oh nein, oh nein. Ich hab nicht genug. Nein. Der macht mich down. Der greift meine Blumen an. Der will nicht, dass ich unendlich Energie bekomme hier. Scheiße. Meine Blumen sterben. Und ich kann es nicht tun. Ah, sie ist gleich tot, sie ist gleich tot! Kill die, kill die, kill ihn. doch! Geist! Muss jetzt alles selber machen! BAM! Ich musste es tun. Ich will nicht dass meine Blumen sterben. Mann. Weil er kommt auch immer nach weiß man, näher nach vorne, so ne? So, hier Knoblauch. Oh, uh. So, wenn die dann knabbern, dann gehen wir auf die andere Seite. Falls ich es jetzt gerade so richtig mache. Gehen die von hier aus, zack, und dann fressen das statt das andere. Ja. Seht ihr? Ja, und das hält mehrmals an, also nicht nur einmal. So, jetzt reicht's mir. Jetzt gibt's auf die Nuss. Oh nein, das war dumm. Jetzt sehe ich's gerade. Oh nein, das ist dumm, was ich hier gemacht habe. Was habe ich getan? Leute, was habe ich nur getan? Du gelass den Kack doch. Ich bring die Schumme. Ja, das gehört! Ich bring die Schuhe! Bruder, ich bring die Schuhe! Oh mein Gott! Oh man! Oh man, was habe ich denn jetzt schon wieder ver... das positive okay. So, Armee hier! Oh, dann darf ich die wieder wegmachen! Jetzt habe ich die extra mitgenommen! Ich dachte die schießen von da aus, aber nee, die treffen das hier. Jetzt merke ich auch wieso. Weil die anderen, das war ja dieser eine Pilz. Da konnte ja noch das andere. Da konnte ja hier so, so ein Strahl oder was, was auch immer schießen. Und so. Ihr wisst, was ich meine. Ach man. Oh man. So, jetzt kommt eh die letzte Welle. So ich die noch hier hinzu. Okay, so was habt ihr denn gegen mich hier geplant, huh? ha? So, jetzt kann der aber angreifen. Jetzt kann der endlich mal treffen. <lacht> oh Mann. Nein, jetzt wird der aber angreifen. Warte, kommt der nicht nach vorne? Chillt der da einfach? Okay, das wusste ich gar nicht. Das ist... Ja. Junge, jetzt reicht aber auch mal Bruder Stirb Alter ist du es jetzt? Gehst du jetzt sterben? Oh, oh, oh, oh, oh Baum ja, Wir gehen ins Schirmplatz. Schützt benachbarte Pflanzen vor Bungees und Katapulten. Endlich. Was sind jetzt 5-7, ne? Okay. So, jetzt mache ich das Richtige. Jetzt machen wir alles nochmal rein wie vorher. Das hat gut gepackt. Das hat die voll gut abgelenkt. Will you use again von dem ich aber nicht ja. äh, ein Freund von kein großer Freund von Bombis Bombis, Bombis, Bombis, Bombus Bambus, was? Was für ein Bambus? Ja, Oder Matschkürbis Matschkürbis wäre ja, für den glaube ich besser Ja, machen wir das so Okay, weiter geht's 5, 7 Ja, dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge das Ende erreichen... Ups, mein Mikrofon. Okay, alles gut. Das Ende erreichen und vielleicht sogar schon den Endboss sehen. Wahrscheinlich aber erst in der übernächsten Folge. Aber ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie lange jetzt die nächsten Level und dieses Level sein werden. Okay. Oh Gott. Habe ich es überhaupt in die Folge? Vielleicht wird die Folge diesmal etwas länger. Tut mir leid dafür. Aber ihr seht ja. Drei Wellen. Gleich kommen, sagen die noch so. Ja, neues Feature. Vier Wellen gibt es auch. Ach so ja, nicht? Ist überhaupt kein Stress oder so? Mann, ich will das alles so nur, das ganze Spiel nur in einem durchspielen. Jetzt noch, damit ich vorgenommen habe und schon das nächste Display äh, planen kann und so. Uh, kleiner Spoiler. Ja, weil, komm, es ist doch klar, dass wenn ein Display bei mir vorbei ist, kommt direkt das nächste. Muss eigentlich klar sein, finde ich. Naja, egal. Wenn nicht, dann wisst ihr es, ja, yeah. jetzt, es war wieder mein Handy, bitte ignoriert das, einfach, dankeschön. Jetzt gibt es Rede auf die Beule. Von der habt ihr schon eine oder fünf? Okay. Wo könnte nächste kommen? Hier oder hier? Ich glaube da oben. Deshalb werde ich rausklicken aus dem Spiel. Nein, natürlich so machen. Und dann werde ich auch gleich, glaube ich, äh, hier ein paar Sonnenblumen-Dinger äh, da wegmachen für Schirmblatt und dann wieder wegtun und so, weiß ich nicht. Ich glaube, aber so in etwa mache ich das. Habe wahrscheinlich jetzt eh nicht verstanden, aber ich weiß, was ich machen will. Okay. Mann, Mike, was bist du heute so Alkohol? Ich habe keine Ahnung, Mann. Lass mich. Blöd. So, wie habe ich das Gefühl, ein bisschen wie Lucy hier. In the world of uh, plants wie sie Das Jetzt kommt gleich die erste Welle. Die erste Dauerwelle. Okay, sorry. Zack. Dann wird da auch mal wieder schön ich ziemlich gut to be honest with you. Und und ich hab gesagt oh, oh und danke schön. Bitte gibt mir noch wenig Coins, Kommt schon, droppt ein paar Coins. Ich bin arm und brauche das Geld. Ich bin jung, Leute. Hilf mir, Löwenfeld, verzweifelt man. Oh, Mann. Drei Level stehen uns noch für vor. Das letzte Level, 5 minus 10. Hier 5 minus 10 oder 5 dash 10. Das ist das Finale, Leute. Ja, wer es nicht gecheckt hat. LOL. Zack. Dankeschön für die Coins. Es waren schon fast 14.000 Dann haben wir schon fast genug für das letzte Samenpaket. So warte, wo, wo, wo, wo, wo, wo, wo droppt er? We are well, where are we landing? Where are we landing? Hallo. So. Okay, wir landen heute nicht bei Fortnite, okay. Okay, sorry Leute. Das ist so leid für den Spiel. und, und, und, und, und, und, und, und, go. Dann packen wir hier einfach auch irgendwas hin. und, und, und, und, und, und, und, und, und, und, doch solche hin. Bin doch egal. schon passen. Pack hier so so Wow. Killt ihn, killt ihn, killt ihn! Ihr seid doch solche Idioten! Idioten! Oh mein Gott, nicht du schon wieder! Verschwinde! Du Holzkopf! Nee, Leute! Das, das finde ich jetzt nicht okay! Nee, nee, okay. Komm, killt hier noch jemand? Das magst du das eigentlich? Noch einer? Really? Ist es wirklich so nötig? Puh. Explodiert es auch. Oh nein, jetzt kann ich die Pflanze nicht zeigen. Die Bungee, die Schum, das Schirmblatt. Da muss ich hier was ändern. Da muss hier wirklich was umbauen. Zack. Muss ich das so umbauen? Jetzt wird das ein wenig hässlich aussehen, ein wenig. Aber ich muss es umba umbauen hier. Ups, damit alles passt. Der hier, der macht nämlich alles um sich herum. Das heißt, die hier. Und dann ab dort auch noch die hier. Zack. Die gaben aber nicht an, die können, nicht, die können sich nicht verteidigen. Schafft er das? Das schafft er natürlich nicht. Verdammt. Aber... Ich muss ehrlich sagen, früher mochte ich die sehr und war noch hilfreich für mich, aber mittlerweile bin, weiß ich ja schon, wie, wie ich das ja an, angehen sollte. Von daher sind die momentan für mich kein wirkliches Muss, sag ich mal. Ich finde es irgendwie lustig, wenn ich jetzt so. Oh Mann, ich will so lustig. Er lebt noch? Hm. So, zweite Welle. Und die Folge ist schon fast zu Ende, Mann. Das kommt mir so kurz vor, die ganze Zeit. So, was wollt ihr jetzt tun? Was wollt ihr tun? Oh, habt ihr gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich weiß ich gar nicht, ob man es gesehen hat, aber ich hoffe schon. Ja, da hat man es gesehen hat, reflektiert, konserviert und hat gespeichert. In seinem Album, damit das leicht hat. Und wenn die Erinnerung verschwindet, weiß er genau, wo man sie findet. Okay. Okay. Was ist denn notwendig? Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Boing! Aber wie ist der, wie er hier durchgekommen? Leute, was mache ich jetzt? Aber die nehmen natürlich kein Damage. Das seht ihr ja. Das, die nehmen dadurch echt kein Damage. Die eigentlich sind die sogar richtig cool. Jetzt weiß ich wieder, warum ich die ganze Zeit übernehme. Weil die eigentlich das cool sind hier für sowas. Boom. Ich glaube aber manchmal treffen die trotzdem. Oder? Kann das sein? Oder bin ich einfach blind? Ich weiß es nicht. Ich hab zumindest das Gefühl, dass sie manchmal einfach trotzdem hinten treffen können. Mag vielleicht sein, ich weiß es aber leider nicht, ich bin der ein Du Dummer! So. Wie mache ich das jetzt? Das ist wichtig. alle also jetzt sind wir mal. Nein, nein. Oh, oh mein Gott, nein. guck mal wieder Wein. Habt ihr gesehen wieder Wein? guck mal hier wieder. So mir geht's nicht so ganz gut. Mami. Oh der arme Alter. Yo, der arme. Ey. Das kann man doch nicht machen, Mann. Was sind die für grauenhafte Menschen hier? Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott. Da. Piss dich. Danke. Seht ihr das eigentlich? Ich habe das gar nicht, gar nicht bemerkt. Halt. Der Topf, der lebt auch irgendwie. Der hälfte. Der, der tanzt mit? Oh, die Folge muss eigentlich schon zu Ende sein. Ah, das ist eine längere, längere Folge. Schadet niemanden denke ich. ich ab und zu mal eine längere Folge gemacht. Oh nein, sind wir durchgekommen da sind wir ja nein mein süßes kleines weinmütchen nein bin ich okay nicht du nein komm nicht um und die schweine ich nicht so nett bin ich mal mein ehrlich ich bin In deinem ist hier eine Oh ist es erst gestunt? Jetzt kann ich hier zack machen Und dann kommt die letzte Welle brauchen. kleinen Zünd Die ihr Ich hab so viele Sonnenenergie und mit der Anfang? Ich könnte hier einen hinbauen. Ich könnte hier einen hinbauen. Bam! Boing! Das ist sogar gelohnt. Krass. Das ist no joke. Das ist wirklich gelohnt. Nein! Du Dummer! Oh, Hilfe! Komm, haut mal ab hier. Ich, boing! Bei Down. Komm, beendet mal das hier. Die Folge schon wenig ich längst äh, vorbei sein tun sollten. Was? Ist das? Oh, los? Äh, keine Ahnung. Komm, lass einfach mal zuschauen. Komm, jetzt killt ihn noch endlich mal. Okay. So, kill ihn. Kill den! Dankeschön! Oh, jetzt kriegen wir es endlich! Blume, gibt dir Silber und Goldmünzen. Also es ist einfach Geld, das ist genauso, es funktioniert genauso wie Sonnenblumen, nur anstatt dass sie dir helfen und dir mit Sonnenenergie helfen, gibt es dir Geld. Nützlich, Aber, ja, ne? Oh nein! Oh nein! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann kommt das, wovor ich Angst hatte.